Ja, Gundula, jetzt stehen wir hier alleine, draußen schneit es, als wäre es bestellt, wir haben gerade geschaut, alle Muster kann man erkennen auf der Straße, ich denke es ist genau ein Wetter, was gut zu deinen Bildern passt, die Ausstellung heißt Mangoblüte und Windrose, da denkt man ja zuerst mal an zwei Pflanzen, das sind sie ja nicht wirklich, wie kam es denn zu dem Titel und was verbindest du damit? In Peru wohne ich auf einer riesengroßen Haciente mit ganz viel Obstbäumen, unter anderem bestimmt 30 Mangobäumen. Und die blühen im August, da ist da eigentlich Winter. Aber die Jahreszeiten sind nicht so wie hier. Und wenn die Mangoblüten blühen, die sind zu so Kerzen, wie ein kleiner Tannenbaum, ne? so Kerzen für mich. Zauber. Die verströmen einfach eine ganz zauberhafte Energie und dort ist auch sehr viel Wind am Pazifik und ich lasse meine Gedichte, ich schreibe ja auch Gedichte, ich habe also in den letzten 30 Jahren über, 40, über 200 Gedichte geschrieben. Und die lasse ich im Wind flattern. Mm -hmm. Die kommen aus dem Wind und die gebe ich dem Wind wieder zurück und mm -hmm. so ist Windrose entstanden. Ah, und ich äh, da, Windrose ist ja, das sind ja auch die vier Himmelsrichtungen, nicht? Und das ist ja eigentlich auch eine Chiffre für deine Reisetätigkeit, die dich ja auch in alle Himmelsrichtungen bringt und treibt, oder? Ich habe also immer auch einen anderen Blick bekommen in den Ländern, wo ich gelebt habe. Und besonders Ägypten und Peru sind ja Länder, die sehr alte Kulturen haben. Also ich glaube, dass die alten Kulturen sie noch mehr bestimmen als die Gegenwart. Na dann lass uns das doch vielleicht an einzelnen Bildern auch besprechen. Das ist ja eine große Ausstellung. Wie viele Bilder sind es insgesamt überhaupt? Unzählige, Dutzende, viele. Und es, sind, es ist ja eine, äh, die Galerie ist ja eine, wie eine, ja, eine, ist ja eine Privatwohnung ehemals. Und ich finde das ja schön, weil die Bilder haben ja so einen tagebuchartigen Charakter auch und haben sich jetzt hier verteilt über alle Räume. Äh, ich habe vorhin schon dich und Frau Thies gefragt, wer hier eigentlich gehängt hat. Das habt ihr zusammen gemacht. Vielleicht magst du so etwas über die einzelnen Räume sagen, wie sie komponiert sind. Ja, es war ein Tohuwaburu an Bildern da, über 200. Und ich habe die zwar vorher gerahmt und aussortiert und zusammengestellt. Die Polaroids mussten aus 50 Tagebüchern herausgetrennt werden. Ich hatte also diese Polaroids viele, viele Jahre nicht gesehen. Insgesamt ist Mangoblüte und Windrose eine Ausstellung, die von 1991 bis 2004 entstanden ist. Das heißt, das begann mit deiner, mit deiner Reise nach New York, wo du Robert Frank kennengelernt hast und der ja er auch äh, arbeitete mit ja. Mit Polaroid, nicht wahr? Ja, er hat mich inspiriert, dazu Polaroids zu machen, ja. Filme und Stills. Mhm. Weil damals hat er weniger fotografiert schon, jedenfalls nicht mit einer Kleinbildkamera. Ich habe ihn nie mit einer Kleinbildkamera gesehen. Und... Er hatte immer eine Polaroid-Kamera dabei und eine Videokamera. Und da bin ich losgegangen und habe mir auch eine Videokamera und eine Polaroid gekauft und habe aber immer parallel gearbeitet. Ich habe also weiter meine großen Serien mit Kleinbild ja. fotografiert und parallel dann eben die Videos gemacht und die Polaroids. Robert Frank hat von diesen Filmen, die er gemacht hat, Stills gezogen. Hier ist das nicht so üblich. Ja. Und in meiner Kunstsammlung habe ich auch Stills und Polaroids von ja. ihm, sodass er immer in der Beziehung auch ein Vorbild war. Hinzu kommt, er hat fast nie mit Skript gearbeitet mhm. und ich auch nicht. Ja. Ich bin also einfach losgegangen und habe gefilmt. Und manchmal war das sogar besser, als mit einem Skript zu arbeiten. Zum Beispiel als ich die Tamerlan-Aufnahmen gemacht habe in Die Frau an Kreuz. Ich konnte gar nicht ahnen, was passiert. Es kam eine Eruption aus Tamerlan heraus, der ich nur gewachsen war, weil ich so konzentriert mit meiner Kamera zugange war, sonst hätte ich dem gar nicht gewachsen. Also der Film wurde auch gezeigt im Rahmen der Ausstellung. So, und diese Bilder stammen aber eigentlich ursprünglich aus Tagebüchern. Das heißt, wie haben die denn eigentlich dahin erstmal Eingang gefunden? Hast du dann zu den Bildern auch geschrieben? Sind die sofort da gelandet oder wurden die später? Äh, hast du, damit, du, du überarbeitest ja auch manchmal ähm, Werke, also dass du etwas nimmst und später wieder ähm, anders, in einem anderen Kontext verwendest. Wie war das mit den Tagebüchern? War das richtig eine, eine Tagebuchzeit über New York? Also ich habe plötzlich, urplötzlich ja. aus Nichts heraus, in New York auch, ja. Tagebuch geschrieben, zum ersten Mal. Es ja. ist ein kleines Büchlein, aber es ist Gold wert, was da drin steht. Ja. Und da habe ich auch die Polaroids verwendet, so als Markierungspunkte, um ja. eine Freundschaft zu markieren, einen Moment zu markieren, eine Liebelei, eine ja. Romanze. Ja um in Erinnerung zu ja. behalten, die Momente, die ich markiert habe. Und daraus entwickelte sich dann, dass ich diese Tagebuchführung weiter aufrechterhalten habe, als ich in Ägypten sieben Jahre war und auch in den anderen Ländern, Japan, Italien. Heute auch noch? Ja. Aha. ja. Aha. ja. Aha. ja. Und wie ist es aber jetzt hier mit... Äh in diesem Raum, du hast mir erzählt, wenn du hier Freunde durchführst, beginnst du gerne mit diesem Raum. Was sind die Bilder, wo du sagst, damit möchte ich beginnen? Also ich, ich habe die in eine Art melodischen Rhythmus gehängt, wie so eine Art Musik. Also das sie heißt, sie sind nicht chronologisch gelenkt, nicht? Hm. Ja, weil, weil sie auch was Leichtes haben. Ja. Und im Grunde genommen beschreiben sie eine Welt, einen Gang in die Poesie der Welt, ja, die ich Dann sind das also eher Assoziationsfelder sozusagen, die du... Ich habe mich eigentlich immer auch als Poetin verstanden von Anfang an, also in gewisser Weise findet man hier auch Aspekte wieder, die schon in Berlin in einer Nacht zu sehen sind, ja, vom Poetischen her. Wollen wir uns mal irgendeins aussuchen? Was der Weg, hier diese Situation ist entstanden? In oftmals ganz absurd. Ja. ich war ähm, in einem Gespräch verwickelt mit einem ein Ägypter, der ein wenig seltsam drauf war. Und plötzlich kam dieser Mann. Ja. und ich dachte mir: Mein Gott! Der nimmt ja den ganzen Weg ein, ja, wie, kommen, wie können wir den jetzt vorbeilassen? Und da habe ich noch schnell dieses Foto gemacht. Verrückterweise ist eigentlich, war es nicht so geplant, dass ich so eine Art Straight Photography mit Polaroids mache. Ich hatte eigentlich die Polaroids nur gedacht als Markierungspunkte für meine Freundschaften und Liebeleien, aber ich fing dann an, die gleiche Dokumentarfotografie, die ich mit der Kleinbildkamera gemacht habe, auch hier anzuwenden. Ja, bei dem ist es ja so schön, dass wenn man ein bisschen weiter guckt, sieht das eigentlich aus wie ein Vogelstrauß, oder? Ja. Mit einem ja. riesigen Bündel. Ja. Aber gleich daneben sind eben auch, äh, hier, das ist Peru, Dervisch, dort oben, Giza, Gisa, ah Ja. Das ist der Kamelmarkt von Kairo. Ja. Seltsamerweise schon einen Tag nach meiner Ankunft bin ja. ich zum Kamelmarkt von ja. Kairo gegangen. Ja hier ja. ist ein schönes Bild. Hier ja. ist ein schönes Bild von Kamel. Oh ja ein Kamel ja? Kamelschatten. Ja. Du machst ja sehr viel mit Licht und Schatten. Dein Name Eldoik heißt ja, den du dir selbst verliehen hast in Ägypten kommt vom Wort für Licht. Na alles hat einen Schein. Ja. Lichtschein. Elda ja. heißt Lichtschein. Ja. Und da sind jetzt die Schattenfiguren. Die Städte, wo ich war, also Florenz ja. und Rom ja, und äh, Chiceo, Sperlonga, Neapel, Pompeji, ja, ja. sind ja Städte auch mit viel Sonne und ganz starken Schatten. Und äh, ebenso Ägypten. In Ägypten und New York ist noch stärker. Und deswegen habe ich mein Augenmerk schon immer auch auf die Sch Schatten gelegt ne? mhm. und habe Schatten beobachtet. Und es ist ganz interessant, dass jeder Mensch anderen Schatten hat, ja. vom Charakter her, wenn man das analysiert. Ne? Ja, darunter sieht es ja auch noch aus, als würde es wirklich so Feuer aufscheinen, wie, im, in, wie so ein geheimnisvolles Feuer, das man selbst nicht sieht. Und von dem man nur das, die lodernden Reflexe sieht. Ja, wir sind sehr oft durch die Wüste geritten und mussten dann manchmal doch äh, an einen Wasserkanal lang, wo auch viele Palmen waren und so, und da ist das Bild entstanden. Also wir sind manchmal den ganzen Tag in der Wüste geritten. Und da guckten nur die Spitzen von den Pyramiden raus, weil es viel, viel mehr Pyramiden in Ägypten gibt, als bekannt sind, massenhaft. Und ich habe den Luxus gehabt, dass ich manchmal einfach alleine losgeritten bin, dann mit meinem Pferd, weil die schneller sind, dann habe ich mich auf so eine Spitze von der Pyramide gesetzt, habe das Pferd einfach frei herumlaufen lassen. Ja, das war die reinste Wonne. Und die Pyramiden waren das auch letztendlich, die dich dann später von Ägypten nach Peru gebracht haben, oder? Ja. Da gibt es ja. so plötzlich eine Kontinuität. Das wird ja öfters darüber erzählt. Also du erzählst gerne auch davon, wie, wie du sozusagen von der Straight Photography dann nach Ägypten kommst und dann plötzlich so einen anderen Zugang findest, der sehr viel spiritueller ist. Ich war ja hatte dort eine Wohnung in Giza und war komplett eingebunden in ja. das Leben. Ich habe ein Leben geführt wie eine Ägypterin und es erstaunt mich heute noch, weil ich ja auch alleine war als Frau. Es erstaunt mich heute noch, wie die Ägypter mich behandelt haben. Ja. ja also zauberhaft. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Hier ist Pompeji, Pompeji, ja, mit den wunderbaren Fresken. Da bist du. Und ein Archäologe, ich habe leider seinen Namen vergessen, hat die Hohlräume ausfindig gemacht von den Menschen, die gestorben sind in Pompeji. Die sind ja nicht durch den Ausbruch von Lava gestorben, sondern durch einen gigantischen Ascheregen. Ich weiß nicht, wie viel Meter, aber bestimmt acht oder zehn Meter. Sogar ein Hund auch dabei. Und er hat die klorreiche Idee gehabt, in die Hohlräume mhm. ne, dann flüssigen Alabaster hineinzuleiten. Mhm. Und so sind diese Abgüsse entstanden von den Menschen, die gestorben sind. Und die durftest du dann dort? Damals waren die noch zu sehen. Heute ist ja alles... Mir wurde gesagt, sie sind nicht mehr da und auch die Fräsen sind nicht mehr da. Ja. Es sind noch viel mehr Fresken. Das sind jetzt nur einige. Es sind mindestens doppelt so vielen Teil auch in Neapel im Stadtmuseum. Damals war ich schon in New York, aber Domenico di Liello ein Fotograf aus Pozzoli. Das ist der Ort, wo Maria, so, ähm, wie heißt es, Sophia Loren geboren ist. Das liegt bei Neapel, bei Neapel dort, wo die ja. flakrilen Felder sind. Ja der lud mich ein nach Italien. Aha. Und als wir in Pompeji waren, da erzählte er mir bestimmt zehnmal dieselbe Geschichte mhm. von Anne. Er hat mir die zehnmal erzählt, ja. hat er in mir mein Interesse für das Altertum geweckt. Geweckt, ja, ja. Und das Traumhafte ist bei dir aber auch ganz wichtig in deinem Werk, oder? Gibt es Träume, die dich auch zu Sachen, Tätigkeiten veranlassen, hast du Also ich bin da meinen eigenen Weg gegangen. Hier hängt ein Traum weiter, weiter auf der Himmelsleiter, den ich als Erzählung verarbeitet habe. Die, die Schwelle zwischen Realität und Nichtrealität, also die Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit, Vision, Fantasterei, Fantasie, Vorstellung, die kann, die, die, das Ende und den Anfang kann ja keiner beschreiben. Also die gehen ja nahtlos ineinander über. Und ich als Künstlerin hatte da schon immer meine eigene Sicht und später, als ich dann mit Schamanen in, Ägypten, in Peru zusammengelebt habe, bin ich auf die gleiche Anschauung gestoßen. Sie sehen alles als Realität an, was wir sind. Mhm. Gedanken, Gefühle, Träume, Erlebnisse. Alles, was uns bestimmt und was uns ausmacht in diesem Leben, ist für Sie Realität. Hier sind die Mumien. Du weißt ja immer sehr interessiert ja, auch an den Mumien. den Monien. Ägyptischen. Ja, gibt es ja jetzt einen Bogen von den pompeianischen hin zu den Ägyptischen. Ich erinnere mich an viele an Föten vor allen Dingen auch, aber es sind auch Erwachsene dabei, nicht? Und die hast du nur ganz, ganz mit Sondergenehmigung, durftest du die ohne Ex äh, elektrische Beleuchtung mit Langzeitbeleuchtung, aber trotzdem nur ganz kurz aufnehmen, oder? Ja. Also die ägyptischen Königsmumien sind jetzt nicht dabei, die Pharaonen. Die habe ich in Peru gleich am Anfang meiner Reise gesehen. Und zwar habe ich bei einem berühmten Provinzpolitiker auf der Hacienda gewohnt und der hatte eine kleine Antikensammlung und zeigte mir dann diese berühmte Mumien, weil die sind in der Nähe von Palpa. Äh, Ika in, in Paracas entdeckt worden und in, in, ich erinnerte mich dann an Nofretete, die, die Tochter von, der, von den Töchtern, sind ja sehr schöne Skulpturen ja, ja, auch ja. Äh, da in, im Museum ne, von Berlin, im Ägyptischen Museum. Normalerweise nennt man die Glockenköpfe, aber ich finde diese Bezeichnung nicht besonders gut. <lacht> hier gibt es Landschaftsbilder, sehe ich Pyramiden. Ja, man... Ich habe von einem General dann einen Hubschrauber geliehen bekommen und bin über den Gießerpyramiden geflogen. Ja, und da hatte ich auch zum Teil Filmaufnahmen gemacht zum Teil Kleinbildaufnahmen, die ich sehr groß vergrößert habe und auch Polaroids. Ja. Und hier sind die Pyramiden der Moche-Kultur und der Shimun, also die sind alle unten am Meer. Es war ein sehr reiches, riesiges Imperium. Ich habe mir wieder ein Flugzeug in Chiclau am Flughafen ausgeliehen und bin mit Nacho Alba, der Sohn des berühmten Walter Alba, ein sehr berühmter Archäologe, bin ich mit ihm über die Pyramiden von Tukumi geflogen. In, in, in Peru gibt es richtige Pyramidenstädte, also zum Teil mit 50, 60 bis zu 100 Pyramiden. Also sie müssen generationenlang nur mit dem Pyramidenbau beschäftigt gewesen sein. Noch mal hier. Ja, es gibt so Korrespondenzen, die manchmal zufällig sind. Ja, also ich gehe immer auch, wenn ich jetzt an Orten lebe wie Moskau oder Wien, dann gehe ich immer in die Geschichte rein. Mich hat immer interessiert, wer hat hier Geschichte gemacht, wer ist noch lebendig in der Erinnerung dieser Völker. Und das war in Moskau natürlich Andrei Rubeljov. Mhm, ja, ja. Und da bin ich ins Sartronikow-Kloster gegangen. Ja. Aber die, die wunderbaren Ikonen, die sind im Museum. Die sind im Museum, wo sie auch nach wie vor noch verehrt werden. Da gibt es Russinnen, die wirklich noch hingehen zum Beten in die Tretjakov galerie In, in der Tretjakov galerie Und das Komische ist, also die sind von einer Intensität die ich bildern, trotzdem ich Bildermacher bin, Bildermacherin bin, die ich Bildern gar nicht zugetraut habe, so intensiv. Ich stand davor, ich hatte mich nie für Ikonen interessiert und hatte in einem Blitz so das Gefühl, diese drei Figuren von der Dreifaltigkeit stehen jetzt leibhaftig vor mir. Mich haben die für Ikonen dann inspiriert in Istanbul. Hier sind die, die Schatten und die, das ist die traumsequenz oder welches war sie ja, also Hier geht es hier sind ja überall hände nicht es sind korrespondenzen die sich ergeben aus scheinbar völlig unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen welten. Ja? Also das sind die Aquadukte in Peru, die hatten also immer Trinkwasser, klares Trinkwasser, weil sie das unterirdisch geleitet hatten und es war, ist bis heute erhalten geblieben in Nazca. Das ist ähm, da in der Nähe von Pompeji, in der Bucht von Neapel. Ja. Das ist Giza, Giza, Tamalan, die Anden, ne? Und es ergeben sich Korrespondenzen zwischen scheinbar völlig unterschiedlichen Menschen und Welten. Aber die Poesie hat ja keine Grenzen. Das habe ich gleich zu Anfang auch immer formuliert, dass für mich die Poesie eine Sprache des Geistes ist und grenzenlos. Hier sehe ich etwas, Das ist ein. Äh, hier ist ja eine Spiegelung drin. Als wir vom vor, im Vorderraum waren, sah man zu einem gewissen Moment ja auch Spiegelungen von draußen, jetzt von der schneebeschneiten Stadt, die sich auf den äh, Bildern dann plötzlich zeigten. Inwieweit, das sind ja so Zufälle auch, wie weit ist, spielt für dich das auch nochmal eine Rolle? Ich bin ein Mensch, der erstmal nur versucht, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, sind Versuche. Ich wusste nie am Ende, was dabei herauskommt und sehr viel ist auch spielen. Ich spiele gerne, also wie ein Kind auch und während du gesprochen hast, habe ich mich erinnert an die Geschichte dieses Bildes. Die ist nämlich auch sehr interessant. Das ist eine Doppelbelichtung von mir, keine Spiegelung. Da sieht man dahinter noch das Gebäude und es war in der Blicker Street, schräg rüber stand das von meinem Haus. Und ich schaute immer auf diese Häuser, das ist nach einer Weile mir als Europäerin auch ein bisschen zur Last gefallen, dass wir kaum den Himmel in New York gesehen haben, immer diese Häuserwände. Ja? Und tagsüber war dann gar ein Büro, aber nachts wurde diese Straße mehr von Drogendealern beherrscht, mhm. ja? und die schnatterten und sprachen dann ziemlich laut und das schallte dann immer auch zu mir hoch und das ging dann bis zum Morgengrauen. und ich sah darin aber auch keine Gefahr. Ja? Also ich habe mich jetzt nicht von denen in irgendeiner Form bedroht gefühlt. Die haben mich komplett in Ruhe gelassen. Aber es ist eben eine völlig andere Realität als dieses Foto jetzt vermittelt. Ne? Ja. ja, zu dem Bild, wo auf einmal das, das, das Verwaltungsgebäude, das für all das steht, was dir ja eigentlich, mit dem du entfliehen möchtest, auf einmal plötzlich macht es... Pling und plötzlich entlegt sich eine Geistererscheinung darüber. Die Ausstellung, die bringt mich ein bisschen zurück auch in die Vergangenheit, in die alten Geschichten und mit meinem Rückblick sehe ich doch, dass mir immer auch sehr wichtige Künstler begegnet sind, vor allen Dingen auch Männer, mir als jungen Frau, mhm. sind mir doch sehr viele wichtige Künstler auch begegnet, die wichtig waren und mich auch inspiriert haben. Ja. Ja. Das bringt uns vielleicht jetzt in den nächsten Raum, wo es äh, Porträts auch gibt, oder? Ja, hier ist, sind die Schirmen mir begegnet, wenn man sind die Schirmen kennt, ihre Bilder kennt, ich kannte nur ihre Bilder, das ist in Tokio in einer großen Ausstellung von ihrem Museum of Contemporary Art, sie war völlig anders. Sie war das ganze Gegenteil, ein ganz herzlicher, natürlicher Mensch, also ohne Rollen mhm. und Capricienso, also ohne Capricien. Ja. Ein Mandelbaum war eigentlich mein Fährmann. Sie war der Motor, von einem Ufer zum anderen mich zu bringen, nämlich von New York nach Ägypten. Sie war eine wunderbare Fotografin, sie war damals mit June Leaf, der Frau, Yes. Malerin von Robert Frank befreundet und wir freundeten uns auch an. Und sie hatte ein Stipendium in Paris und rief mich jede Woche an in New York. Gundula, jetzt habe ich die Tickets gekauft. Jetzt kannst du den Flug nach Kairo nicht mehr verschieben. Jetzt musst du kommen. <lacht> und ja, dann ist der Abschied aber auch nicht ganz leicht gewesen, weil am 26. Februar 1993 war der erste Anschlag auf das World Trade Center und alle Taxen waren besetzt. Ich kam also gar nicht aus Manhattan raus. Und da habe ich mich schon geschlagen gegeben und bin zurück in meine Loft kam auf die glorreiche Idee, dann dort den Taxiservice anzurufen. Und da kam dann doch noch ein Taxi und brachte mich im letzten Moment zum Flughafen. Und es war kaum zu glauben, ich hatte das nicht beabsichtigt. Ich bin ein intuitiver Mensch, ja? ich kalkuliere nicht so sehr. Ich hatte es nicht beabsichtigt, aber ich bin tatsächlich nur noch einmal nach New York zurückgekehrt. Mhm. Pablo, Frank, der Sohn von Robert Frank. Mit dem du ja auch befreundet warst. Ja, ich glaube, er war manchmal mehr bei mir als bei seinem Vater nebenan. Ähm, N. Mandelbaum und ich. Wir haben uns gleich nach der Ankunft in Kairo wieder getrennt. N. sagte, Gundula, ich bin nicht interessiert an den Pyramiden, die sind alle im Umkreis mhm. von Kairo. Ich möchte zu den Korallenriffen am Roten Meer. Und es erstaunt mich heute noch, wie ich geantwortet habe, mit welcher Klarheit. Habe ich gesagt, ändern müssen wir uns trennen, weil ich interessiere mich für die Pyramiden. Ja, mehr die Kulturerzeugnisse als die Natur. Mit dem Schnee, du ja. wohnst ja hier auch in der Gegend. Gunderlau, wie ist es eigentlich, wenn du jetzt hier in Berlin bist, du pendelst ja... Zwischen Pankow und Peru, wenn du hier bist, ist das mehr Arbeit, äh, die Arbeitszeit, die du hier verbringst oder ist es, ist es ähm, also im Arbeitssinn, im Sinne von Ausstellungen machen, Kontakte wieder aufnehmen, organisieren oder ist es, arbeitest, fotografierst du Berlin auch noch? Ja, das klingt wie ein Wunder. Ich habe eine Serie angefangen, die heißt chacalon Wasser, das ja, völlig ruhig ist. In der Sonne und eingebunden in einer Landschaft entwickelt sich zu einem Spiegelbild und die Landschaften, die ich dann im Wasser aufgenommen habe, sehen wie Gemälde aus, die habe ich auch auf Leinwand drucken lassen und es zittert leicht, man sieht das auch, das unterstreicht noch den Gemäldecharakter, es täuscht aber komplett. Man denkt, das sind Landschaftsbilder, es ist und bleibt aber Wasser. Und Wasser, seltsamerweise, tritt in dieser Art gar nicht mehr in Erscheinung. Wasser ist dann ruhig und im Spiegelbild und die ganze Welt ergießt sich in dem Moment in, im Wasser. Im metaphorischen Sinn sind wir dasselbe. Wenn wir uns nicht bewegen und unser Blut, unsere Flüssigkeit, ruhig ist, ergießt sich die ganze Welt in uns. Das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Ich danke dir.